Du wirst gleich wundern, was ich dir jetzt zeige. Du wirst gleich ausschleppen. Jacke wie Hose, oder? Ja. Das ist aber auch ein cooler Name, Jacke wie Hose. Also. Das ist ein cooler Name. Naja, manche finden es nicht so toll, den Namen. Also. Du musst Uschi Muschi heißen. <lacht> Wir und Ben fahren bald um nach Bayern. Wir sind bum bum bum bum in Bayern. Teddy kommt mit. Teddy, Teddy will Oma ein bisschen was von der Welt sehen. Hallo oh, Rockenball! Ja, wir kommen! Alter! In Berlin heißt es Alter. Was denn hier? In der Musik? mir oder was? Alter, guck mal die Leute an da unten, ey. Jola, ja. Jitwi! Ey, geil, drei von uns. 20 Schuhe sind wir dran. Bin ich erst so erst oder die da ja. oh ja. Dank. Danke, tschüss! Hab ah, plus meine Mutti, da wie die Menschen sind.